Hallo, das ist der Simon von Leinöl. Wir haben hier ein neues Album, das heißt Winter und ein Song darauf heißt Abendruhe, das ist von Mozart und wir haben das so gelöst auf der Gitarre. Das Intro ist so. Mit Lajoletthöhle zum Schluss. Also so. Strophe ist dann so. Dann geht's auf D. Haasi, emol. Nur Haasi Dann geht's auf C. Das zweite Strophe und dann haben wir einen Mol-Teil eingebaut, der ist von uns und der geht ungefähr so. Ungefähr. Also nur mal langsam. Jetzt wieder mit der Strophe weiter. Ja, so ungefähr schaut das Lied aus auf der Gitarre. Das ist natürlich ein Duett mit dem Klavier und der Gesang dazu ergibt es dann im Großen und Ganzen. Danke fürs Zuschauen.